Ja und damit ganz herzlich willkommen nach dieser doch etwas längeren Pause zu einem neuen Video und das ist gleich eine Modvorstellung und zwar stelle ich euch hier den Oberleitungsmod von Rheingold vor und das freut mich wirklich sehr, weil das ist ein lang langersehnter Mod von mir, der Oberleitungsmasten als Asset in das Spiel einfügt. So, was braucht ihr dafür? Ihr braucht natürlich einerseits den Mod von Rheingold, aber ihr braucht auch den Oberleitungsmasten-Entferner-Mod vom BR146. Beide Mods sind unten in der Videobeschreibung natürlich verlinkt. Die müsst ihr beide in eurem Safe-Game starten. Oder, falls ihr das nicht möchtet, könnt ihr auch nur den oberleitungs -Asset mod einfügen. So, was bringt es euch, wenn ihr den Oberleitungsmasten-Entferner-Mod von BR146 einfügt. Ganz einfach, ihr habt nur die Oberleitung ohne Masten stehen. Das heißt, ihr setzt alle Masten mit dem Mod von Raingold selber. Und da gibt es sehr viel Auswahl. Einerseits natürlich die Standardmasten in dem schönen hübschen grün gehaltenen. Ähm, neu dazugekommen ist dann auch hier so ein Abspannwerk, sehr detailliert gehalten. Äh, dann haben wir hier diesen Doppelträger. Und natürlich auch wieder in diese Richtung ein Abspannwerk. Diese gibt es in zwei Längen. Norma die eigentliche Länge zwischen Masten ist im Spiel 25 Metern. Er hat zwei Varianten. Das hier ist zum Beispiel die 25 Meter Variante. Hier hinten haben wir eine 50 Meter Variante. Der wird einfach am übernächsten Masten erst wieder abgespannt. Dann haben wir auch große Ausleger. Werden oft auf äh, Hochgeschwindigkeitsstrecken eingesetzt. Dann gibt es natürlich auch... Die Betonversion davon, die finde ich sehr gut umgesetzt, kann man gut auf Neubaustrecken einsetzen, denn dort wird hauptsächlich natürlich in Beton gebaut und nicht hier mit diesen alten Stahlteilen. Einerseits glaube ich, weil es billiger ist und weil es äh, tendenziell einfach ist, die zu warten und zudem sind sie auch lebenslänglicher. Auch hier gibt es wieder den Doppelausleger. Dann haben wir hier noch ein hübsches Modell. Ähm, ich glaube, mit einem separaten Schutzleiter dran. Und selbstverständlich gibt es diese Masten auch als langen Ausleger. Was könnt ihr noch machen? Ähm, hier sehen wir eine kleine Kombi von den ganzen, ähm, ja, von den ganzen äh, Oberleitungspfosten, die es so gibt. Man kann nun komplett so viele Gleise überspannen, wie man möchte. Das heißt, nicht alle ähm, nicht alle vier Gleise kommt dann so ein Masten, sondern man kann zum Beispiel auch hier sechs Gleise überspannen. Äh, man hat hier einen schönen Abstand zum Gleis, das heißt äh, der Masten steht nicht irgendwo im Weg oder sonst irgendwas. Dann haben wir hier den, äh, den doppelseitigen äh, Aus Ausleger, das heißt auf beide Seiten hat er einen Hängeausleger in zwei Richtungen. Finde ich sehr schön gelungen, auch hier oben mit, dem, mit den Halteseilen ups, jetzt bin ich eins vorgerutscht, mit, dem, mit, dem Haltes mit den Halteseilen, ein sehr schönes Modell. Was man dann natürlich beachten muss, ähm, wenn man zum Beispiel zwei parallele Doppelgleise nebeneinander hat, ähm, muss man natürlich das mittlere Gleis entfernen, das heißt alle Oberleitungsmasten sind so gebaut, dass es immer in Gleisabstand gebaut werden kann. Das sehen wir dann auch zum Beispiel an den nächsten Auslegern. Dann haben wir hier einen Ausleger, da haben wir in die eine Richtung 3, in die andere Richtung einen. Auch hier wieder, es, ist, es muss ein Gleis in der Mitte Platz sein. Dann haben wir den typischen Dreifachausleger, der wird äh, von einigen bestimmt sehr oft genutzt werden. Man kann zum Beispiel mit dem gut sechs Gleise überspannen, von der einen Seite drei, von der anderen Seite drei. Aber ich denke, äh, in der, bei der realen Bahn würde dann eher so ein hängender Querträger eingesetzt werden. Dann kommen wir zu den kleineren. Hier gibt es eine Version für drei Gleise, aber wie gesagt, auch hier ist das, muss das eine Gleis in der Mitte wieder abgebaut werden. Dann, ähm, wer sich wundert, nein, das ist nicht der gleiche wie hier vorne, sondern wenn man genau hinschaut, hier hängt der Ausleger noch an einem extra Masten und hier hinten ist er direkt dran. Das ist äh, ein kleiner Unterschied, aber wer es gern detailgetreu nachbauen möchte, der hat auf jeden Fall nun die Möglichkeiten. Auch das finde ich sehr schön. Das sehe ich ab und zu mal bei größeren Bahnhöfen. Ähm, wenn zum Beispiel in die eine Richtung dann die Weiche gebaut werden muss, dann wird das Ganze so bespannt. Dann haben wir den klassischen Doppelausleger. Wird eigentlich tendenziell immer eingesetzt, egal wo. Äh, man kennt ihn einfach. <lacht> dann haben wir hier einen Ausleger. Das ist ein separater Oberleitungsmasten. Das heißt, den, wenn ich den mal entferne, sieht man, dass das dieses Modell ist. Das heißt, wir haben hier einen Platz. Da könnte man zum Beispiel ein stillgelegtes Gleis machen und kann dann hier die restlichen zwei Gleise dann von dem Ausleger abgreifen. Ähm, das ist wieder das gleiche Modell wie hier vorne, bloß hier wieder genau das gleiche. Hier hängt der Ausleger noch an einem separaten, an einem separaten ähm, Abhänger und hier direkt am Masten. Dann haben wir die mittlere Aufhängung, ähm, Einmal im bisschen dichter liegenden Gleis und etwas weiter entfernen. Um euch den Mod mal zu zeigen, ist hier bei den Track Assets. Und dann haben wir hier ein schönes Symbol mit den Oberleitungsmasten. So sieht das Ganze aus. Wenn überall X drin ist, dann ist natürlich nichts ausgewählt. Dann habt ihr hier oben die ganz normalen Standard. Standard heißt die Grün. Standard 1, Standard 2. Das ist dieser Doppelausleger für das Abspannwerk. Ich weiß, es sieht dann hier nicht wirklich schön aus. Ja, aber. Wenn man dann äh, bei der Mitfahrt oder auf Videos sieht es detailgetreuer aus, wenn dann dieser Doppelausleger dran ist. Dann haben wir noch einen separaten äh, Oberleitungsmasten für die Brücke. Das heißt, da ist unten kein Sockel, sondern da ist so eine Halterung für die Brücke dran. Finde ich auch sehr gut einsetzbar. Dann haben wir hier noch so einen einfachen Ausleger. Da kann man wie gesagt auch wieder äh, ein stillgelegtes Gleis simulieren. Das heißt, wenn man, wenn man eine Doppelstrecke hat und die eine Strecke ist zum Beispiel elektrifiziert und die andere nicht, ja, dann kann man. Dann würde das Ganze nämlich so aussehen. Dann haben wir hier die nicht, den nicht elektrifizierten Teil. Und dann haben wir hier diesen Ausleger. Dann hätten wir hier unten die Turmmasten für zwei Gleise. Das sind alle Modelle, die man hier sieht. Das heißt, alle, die zwei Gleise bespannen. Einfach mit 1 bis 5 durchnummeriert. Das gleiche für 3 Gleise und 4 Gleise. Und hier unten könnt ihr euch den Querträ das Querträgerwerk selbst zusammenbasteln. Das heißt, ihr könnt so viele Gleise, wie ihr wollt, könnt ihr nun überspannen. Das heißt, ihr setzt jeweils außen diesen Turmmasten. Und natürlich direkt an diesem... An diesem Haken oben und mittendrin könnt ihr überall dann diesen Mitteldraht setzen. Und dann habt ihr ein perfekt überspanntes sechsgleisiges, eine wunderbar sechsgleisig überspannte Strecke. Hier unten haben wir dann noch die Abspannmasten. Die gibt es auch alleinstehend. Beispielsweise, wenn man das so haben möchte. Ich weiß nicht, ob das wirklich Sinn macht kann man einfach machen, wenn man möchte. Das ist der ganze Mod. Ich hoffe, die Modvorstellung hat euch gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.